Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim kleinen Vlog. Ich habe 5 oder 6 Videos aufgenommen, ausnahmslos äh, Headbanger-Videos. Auch werde ich im Dragon Monday erklären, ja, warum ich jetzt die letzte Woche dann doch nicht so viele Videos gebracht habe, wie ich eigentlich vorhatte. Das ist jetzt heute nur der vierte Vlog von sieben Stück. Ab Montag kommt natürlich der Dragon Monday ganz normal. Das war es dann eigentlich auch soweit dazu. Bis dahin, euer Drache, haut rein und schaut mal beim Let's Play-Kanal vorbei. Vergessen, der Metal soll euch einen nicht spalten. Bis dahin, euer Dreieck und tschüss. Tschö. Ich habe also nicht mal. Das ist.